Dann ging's los. Also Wirtschaftsingenieur, Studium verleiht Flügel. Wir haben uns heute verabredet, weil du gesagt hast, ich komme auf meinem 5-Stunden-Training heute mal kurz vorbei. Genau, ja, ja. Da gehört schon einiges zu. Was ist die nächste die Woche? Genau, also äh, heute habe ich jetzt tatsächlich eine schöne Grundlagen-Ausdauerfahrt. Ähm, das passt mir ideal. Und ja, das variiert natürlich im Winter sowieso ein bisschen anders. Ähm, da ist es dann mehr grundlagenorientiert, also ausdauerorientiert. Jetzt während der Saison, je nach ähm, ja, Periode, äh, viel Intervalle. Morgen zum Beispiel muss ich eine minuten Sprints machen. Und dann ähm, am Donnerstag wieder Grundlage und stundentechnisch wirklich die Zeit auf dem Rad. Das ist so der Schnitt bei 17, 18 Stunden das ganze Jahr über. Ähm, dann kommen natürlich noch das Media und so Zeugs dazu. Ja. Aber ich denke genau, ich bin natürlich froh, dass äh, ich das alles unter einen Hut kriege. Und das auch natürlich, weil die Hochschule mich da unterstützt. Als Partnerhochschule des Spitzensports. Ja, Das, das freut mich zu hören.